Herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video wie die Saat und Ernte von Pappeln funktioniert. Ihr erfahrt welche Möglichkeiten es gibt und welche Maschinen und Geräte ihr braucht. Pappeln können mehrfach geerntet werden und ihr habt nur einmal Aufwand beim Aussehen.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 Zum Anpflanzen benötigt ihr die PL-75 von Damcom, welche ihr im Shop für 26.000 Euro erhaltet. Zusätzlich benötigt ihr Pappelsetzlinge, welche ihr ebenfalls im Shop für 280 Euro pro Palette erhaltet. Die Palette selbst ist sehr ergiebig und auf kleinen und mittelgroßen Feldern reicht in der Regel eine Palette. Die PL-75 benötigt 120 PS. Somit bietet sich etwa der John Deere 6M für 109.500 Euro an, der 130 PS besitzt. Falls ihr Ballen pressen wollt, benötigt ihr einen stärkeren Traktor, der mindestens 200 PS besitzt. Alternativ benötigt ihr einen Feldhäcksler, dazu aber später noch einmal mehr. Pappeln lassen sich auf Feldern anpflanzen. Achtet darauf, dass das Feld entsprechend vorbereitet ist. Also wie bei der normalen Saat auch gepflügt, gegrohrt, gedüngt. Und Steine entfernt. Der Saatzeitpunkt für Pappeln ist bei aktivierten Jahreszeiten von März bis August. Ernten könnte sie das ganze Jahr über. Auf der Übersichtskarte findet ihr bei den Filtern Wachstum und Bodenbeschaffenheit, ob das Feld für die Saat von Pappeln vorbereitet ist. Im Anschluss könnt ihr die Pappelsetzlinge ausbringen. Die Dammkom erstellt eine Reihe mit jeweils zwei Setzlingen Nebeneinander. Es kann auf größeren Feldern also etwas länger dauern, bis Sie das komplette Feld bestellt habt. Beim Pflanzen von Pappeln benötigt ihr Geduld, da die Wachstumsphase mit aktivierten Jahreszeiten knapp 16 Monate dauert. Einmal gepflanzt wachsen sie als einzige Baumart im Spiel immer wieder nach und ihr erhaltet beim Ernten Hackschnitzel, die ihr an der Sägemühle, am Güterbahnhof oder am Biomasseheizkraftwerk direkt verkaufen könnt. Nach der Ernte dauert es 16 Monate bis sie erneut nachgewachsen sind. Ohne Mods erntet ihr die Pappeln mit dem Feldhäcksler Schneidwerk 130 FB von New Holland für 25.000 Euro. Als Feldhäcksler steht euch nur der FR 780 ebenfalls von New Holland für 452.000 Euro zur Verfügung. Habt ihr bei der Saat den richtigen Abstand gewählt, könnt ihr mit dem Hexler zwei Reihen gleichzeitig abernten. Die Pappeln werden zu Hexelgut verarbeitet. Fast alle Anhänger können Hexelgut laden. Achtet beim Kauf auf das entsprechende Symbol unter dem Anhänger im Shop. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten die Pappeln zu ernten. Und zwar mit einer Baltenpresse. Im Shop findet ihr den Biobaler WB55 von Anderson für 99.500 Euro. Die Presse benötigt 200 PS, ihr braucht also einen PS-starken Traktor. Zusätzlich gibt es für 1500 Euro noch den Bumper, mit dem sich Pappeln umdrücken lassen, um mit dem Biobailer aufgenommen zu werden. Der Bumper ist im Übrigen aber optional. Es macht beim Ertrag keinen Unterschied, ob ihr ihn verwendet oder nicht. Nach der Ernte, egal ob ihr einen Häcksler oder einen Biobailer verwendet habt, müsst ihr das Feld erneut düngen. Hierzu könnt ihr Flüssigdünger oder auch Gülle oder Mist verwenden. Bei Gülle solltet ihr sicherheitshalber die doppelte Ausbringmenge aktivieren. Bei den Aufnahmen zum Tutorial betrug der Status gedüngt nach der Ernte noch etwa 64%. Zuvor hatte ich auf 100% gedüngt und der Ertragsbonus lag bei 97%. Beim Ausbringen mit der normalen Menge ändert sich der Status des Düngens auf etwa 75 bis 85%. Bei doppelter Ausbringmenge ging der Wert auf 100% zurück. Der Status muss gewalzt werden, könnt ihr im Übrigen ignorieren. Selbst wenn ihr mit der passenden Walze über die frisch abgeernteten Pappeln fahrt, ändert sich der Status nicht. Verkaufen könnt ihr das Hackschnitzel einer der Verkaufsstationen auf der Karte oder ihr baut euch ein Biomasse-Heizkraftwerk um euer Hackschnitzel dort zu verkaufen. Die Verkaufsstation nimmt außerdem Stroh und Strohballen und Baumstämme an. Platziert ihr sie in der Nähe vom Feld mit den Pappeln, spart ihr euch viele Fahrwege. Preis nicht, bewegt sich die eigene Verkaufsstation im Mittelfeld. Hier lohnt sich die Investition also. Die Rundballen könnt ihr mit dem RBM 2000 von Anderson für 50.500 Euro verladen. Mit ihm lassen sich 24 Ballen aufladen, die ihr an jeder Verkaufsstation verkaufen könnt, die Hackschnitzel akzeptiert. Fahrt ihr mit dem RBM 2000 zur Verkaufsstation und ladet sie dort ab, dann werden sie im Anschluss direkt verkauft. Ein kleiner Funfact zum Ende, mit der Biobaler Ballenpresse angekoppelt ist die Fruchtzerstörung automatisch deaktiviert, wie ihr hier am Beispiel sehen könnt. Selbst wenn die Ballenpresse ausgeschaltet ist, werden die Pappeln nicht zerstört. Das gilt im Übrigen nicht nur bei Pappeln, sondern bei allen anderen Fruchtarten ebenfalls. Wenn ihr also mal wieder querfeld ein mit einem Trecker übers Feld ballern wollt, klemmt euch einfach den Biobaler Ballenpresse hinten dran. Und das war's auch schon mit dem Tutorial zu Pappeln im LS22. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls ihr keine Tutorials mehr zum LS22 verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Lasst es mich ebenfalls gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.